Hallo, herzlich willkommen. Ich zeige euch, wie man einen YouTube-Kanal, einen YouTube-Kanal, so also separaten Kanal, wie man ihn löschen kann. Also einen separaten Kanal, also einen separaten Kanal, den ihr löschen könnt. Und zwar dafür muss ich lauter sprechen. So, und zwar wir gehen hier auf die Seite youtube. Youtube. .com youtube.com ein link ist über die Videobeschreibung und hier siehst du das ganze hier oh, wieder zu so, brauchen wir nicht und wir klicken hier auf mein avatar das avatar hier das ist mein kanal hier das ist mein kanal und ihr findest hier keine schaltfläche wo man das äh, abschließen kann das konto da Konto erstellen aber meine Dienste löschen. Dann ein paar Sachen exportieren und unterladen. Das ist sehr wichtig, wenn ihr alte Videos habt, einfach runterladen und exportieren lassen. Aber wir wollen uns das Löschen-Pfet beschäftigen und zwar mit dem Löschen. Dann klicke ich auf meinen Konto, das ist das, ich klicke hier mal drauf, das ist egal, das ist ein Generator-Kanal. Drück mal drauf und zwar die YouTube-Kanäle werden da gelöscht. Das heißt, du musst die Hütchen, diese Hütchen anmachen, ist so da. Oder du kannst hier machen auf deinen Einstellungen. Und hier steht Google Konto. Moment, ich zoome nur ein bisschen dran, ich weiß es. Dann gehen wir hier. Hier, du hast hier ein äh, Löschen, das YouTube Kanal. Dieses Konto ist nicht abgeschlossen. Klicken einfach mal drauf. Dann gehen wir hier um in deinen separaten Kanal und dann klicken wir auf Fortsetzen, das ist ganz einfach. Willst du die, deine Dateien ausblenden und damit kannst du ausblenden. Oder du kannst extra löschen, das heißt diese Playlisten zeige ich auch ganz kurz. Zeige ich kurz mal diese Playlisten, die du erstellt hast diese erstellt hast, die Playlisten, die würden weg, die gehen auch weg und dann kannst du das Ganze anwählen und dann hier auf löschen und dann wird das Ganze zusammen gelöscht und dann klickst auch auf Ausblenden, das ist die Sicherheit, diese Hähnchen und natürlich man kann man sie auch wieder, wenn die Sache wieder aktivieren, wenn du sie wieder aktivieren möchtest wenn du wieder herstellen möchtest, einfach kannst du wieder wir klicken es einfach mal drauf und die Abozahlen, das heißt, ja, das heißt einfach mal, du kannst sie nicht wiederherstellen, steht der Bewertung, können sie nicht mal wiederherstellen, wenn der Kanal auf Privat gestellt ist. Und das machen wir einfach mal mit meinem separaten Kanal und zwar, dann drückt man auf, also wenn du zum Beispiel Videos hast, noch das zeige ich auch noch was hier, das diese Videos kannst du von mir auch löschen. Die braucht man gar nicht mehr. Danach klickt man die ganzen Videos an. Die Videos kannst du nochmal runterladen. Extra nochmal, wenn du zum Beispiel runterladen möchtest. Diese ganzen Videos äh, runterladen möchtest. Das heißt, äh, Moment, ich will die, will das runterladen. Und die ganzen alten Videos, die können Sie ruhig auch runterladen, die werden alle weg sein. Dann kriegst du diese Häkchen an, diese Häkchen werden aktiviert. Das heißt, ja, dann kriegst du diese Haken an und natürlich diese Häkchen und der ja, das. Das ist sowieso gesperrt, kann ich so separat gucken wieder. Dann klickst so du auf Haken, aber es gibt keine Schaltfläche zu aktivieren. Das ist runterladen, ist aber nicht möglich. Und da kannst du auch alle löschen. Das heißt, den, den Livestream kannst du allein löschen. Das bringt auch gar nichts mehr. Das heißt, wir löschen zum Beispiel macht das. Und dann löschen klickt, das mache ich jetzt nicht, weil das ist zu zeigen hier. Wäre zu zeigen, wenn man das Ganze hier ausgeblendet hat das ist ausgeblendet und jetzt ist er ausgeblendet viel spaß damit und ähm, jetzt wird er eher auf dem google-account jetzt ist er abgemeldet hier dieser junge ist abgemeldet und bitte, wenn du einen account wieder erstellst dann versichere dich nur nein danke und versichere jetzt einfach daran dass du jetzt den kanal ausgeblendet hast du hast ihn jetzt ausgeblendet siehst du das ganze hier auf deinem avatar hier steht nur erstellen und das war's auch schon Jetzt musst du auf sicher gehen, auf meinen Kanal noch repariert ist. Da ist er mein Kanal, kannst du auf meinen gehen, da ist was Schönes dabei als da. Dann gehst du auf meinen Kanal, kein Kanal und dann kannst du noch auch abmelden und den kannst du auch löschen, den Google Account. Den Google Account, ganz einfach, klicken wir auf deinen Avatar, dann muss man auf deinen Avatar klicken. Und den kannst du jetzt auch jetzt hier, Moment mal, da muss man so machen und den kann man jetzt hier entfernen, geht man mal nicht den entfernen. Das Entfernen haben die Wissen versteckt und zwar die Leute wollen das nicht, dass man ihn entfernt. Aber liebe Leute, es muss sein. So, wir sind in der dann suchen wir den einfach mal aus und zwar den Konto löschen, Meine Konto mischen. E-Mails, E-Mails, die man gar nicht braucht oder so, kannst du mal Dateien nochmal runterladen. Ah, wo ist das denn? Konto löschen, mein Konto und klicken. Und dann kannst du hier noch wählen, diese Hädchen, diese Hähnchen anwählen. Die kannst du nicht mehr wiederherstellen. Konto löschen und das weg ist da. Danke Support ist jetzt weg. Wenn du zum Beispiel wiederherstellen möchtest. So, das war's auch schon. Jetzt musst du dich wieder anmelden, weil, wenn du, wir brauchen einen Account, hier drauf anmelden möchten. Und natürlich ist der Account weg, das heißt, jetzt ist er weg, auch jetzt auch hier siehst du das Ganze, du bist auch Quater still. du kannst jetzt gehen. Kannst du mich jetzt auf mich jetzt drauf gehen und du kannst hier sehen, würdest er wechseln, ist jetzt weg. Das heißt, du hast es keine Möglichkeit, nicht keine Möglichkeit, irgendwo reinzugehen. Du hast die Möglichkeit, meine Videos zu gucken, wenn du möchtest, da, ja. Das war's erstmal. Der Kanal ist ausgeblendet und der SD, das Google Account ist gelöscht. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen neuen Kanal, äh, Google Account möchtest oder erstellen möchtest, das kannst du auch, ja, das kannst du dir jetzt dir überschalten, was du möchtest, ja, dann sage ich mal, wiedersehen und tschüss. Wiedersehen. Tschüss.